Dann scheint es ja nicht so recht zu gehen. Naja, wie dem auch sei, äh, vielleicht kommt das Menü ja doch noch einmal. Dann äh, drücke ich da einfach drauf und sage Starten. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich spiele jetzt einfach unbenommen weiter. Bis in alle Ewigkeit. Bam, bam, bam. Coal Plant, ich ochse. Ja. Coal Plant mit Sicherheit nicht. Noch ein Was ist denn hier los? Das habe ich doch niemals gebaut. Okay. Da ist das Recycling Center fertig. Trotzmaus geht es auch flott voran. Obwohl das hier mitten im englischen Gebiet liegt. Da ist zumindest mal das Aquädukt fertig. ist fertig. Gut, Wachstum gibt es trotzdem nicht, weil einfach zu viel verseucht ist hier im Umland. Um dem entgegenzutreten, sollten vielleicht mal die Recycling- und Reinigungssysteme ausgebaut werden. Ich glaube, das war nur York hier und eine von diesen äh, ehemals römischen Städten. Genau. hier sind wirklich sehr gut ausgebaut. Schon alles mit Schienen vollgebaut. Aber es gibt hier trotzdem noch jede Menge zu tun. Was vielleicht noch sehr wichtig wäre, dass äh, die Schienenverbindungen, besonders hier oben, endlich komplett fertiggestellt werden. Mal schauen, dass es nach Huen weitergebaut wird. Ja, New Königsberg müsste doch jetzt eigentlich schon wieder wachsen können. noch nicht noch nicht Mit dem Nürnberg ist eine weitere Mech Infantry fertig, die kann ja nun endlich mal äh, in diese eine Stadt geschickt werden, ja nach Stendal genau, so hieß sie, oh, dieser Ort. Oh, die haben ja schon so richtig einen Autobahnring gebaut. Hier oben meine ich. Genau. Sieht so aus. Mit dem großen Ring... Mass Transit System, Recycling Center, next. Hier ist die Bank fertig. Ja, da wollen wir auch mal auf Recycling setzen. Und das Kolosseum. Da fehlt wieder nicht mehr viel. Noch ein Kolosseum. Da ist das Krankenhaus fertig. Das ist auch schön. Wobei hier natürlich noch viel zu tun ist. Können die Stadt größer werden? Ich würde mir Offshore-Plattformen angehen. Auch ein Krankenhaus fertig. Ja, da ist sowieso noch alles offen. Okay, Hamburg ist durch. Da fehlt soweit nichts mehr. Also, Wealth. Wealth und Selbstverwaltung. Civil Disorder vier. Viermal Civil Disorder jetzt schon. Kann man noch ein Solar Plant ausbauen. Hier ist auch alles fertig. so ein Ordnend Wealth der langsam wächst weil wir nur, nur, nur Wüste, als, äh, zur haben. Oder in Wüste als Nahrungsmittelquelle zur Verfügung haben äh, oder Wüste als Nahrungsmittelquelle zur Verfügung oder nutzen müssen nicht, nicht haben oder wie auch immer wir müssen es nutzen es sind jetzt fünf orte Okay, fünf Orte mit Unruhen, das ist eins, zwei, gibt es hier eigentlich inzwischen, Gross Zero, naja gut, äh, schlecht einzusehen, fehlen noch drei Orte, ich glaube englische waren auch dabei, genau, da sehe ich schon Cambridge und New London, So, welcher Orten noch? Tja. Hier unten mit Sicherheit nichts. Dann vielleicht auf einem anderen Kontinent. ist nicht so danach aus da muss man jetzt mal dispenden sonst geht's einfach nicht voran da muss ich auch mal was machen Vielleicht auch mal nutzen. Mal dahin verlegen. Dort direktes Benden. Dann geht's schneller. Ewig hier in Gelsenkirchen Naja Manchmal muss sowas sein Jetzt ist auch die Straße da Okay Jetzt kann der Ort wieder wachsen Tut er auch gleich Eine weitere Modern Armor. Jetzt werde ich mal das Solar Plant einstellen. Ab nach Bochum. Ich sag schon Modern Armor, Mac infantry meine ich selbstverständlich. Äh, ist hier das Solar Plant gebaut? Ja, hier ist es gebaut. mal aktivieren so und die beiden Modern Armor da drauf schicken und dann ab mit dem Schiff hierhin, wo es so lange dauert Soll natürlich keine mech Infantry gebaut werden sondern sowas Schnödes wie ein Courthouse. So, die Stadt ist nun auch angebunden. Fehlt noch an jeglicher Hilfe? Hier fehlt es äh, einfach einem Aquädukt. Hm, und vielleicht muss ich dahin gehen, wo ähm, mein Weltwunder steht. Ich gucke eben mal durch. In den Coal Plants, die ich ja in manchen Orten gebaut habe. Nicht, dass das noch in mehr Orten der Fall ist. Das wollen wir ja nicht. Nee, sonst sieht ganz gut aus hier. Ja, in welchem Ort steht wohl mein Raumschiff rum, bereit zum Start? Hier ist es apollo Programm. Starte! Los! Tja. Kann ich irgendwie nichts machen? Total, total klein, diese Stadt hier. Also hier nur ein paar Hochhäuser. Ansonsten. Ist ja hier nur so einzelne Häuschen. Mal vom Mass-Transit-System abgesehen und den Banken und den anderen Gebäuden, die hier noch so stehen. Kolosseum sieht auch eher aus wie ein Fußballstadion. Tja. So, damit komme ich natürlich äh, in New Lyon in die Quere. Hier wäre es besser. Schauen wir mal in der nächsten Runde. Eine Universität Wundert mich fast ein bisschen Dass da noch sowas gebaut wurde Obwohl ich eigentlich schon überall auf äh, Factory umgestiegen bin Kathedrale fertig und damit alles fertig. Bere Bereit zur Wells-Produktion. Oder vielleicht ihr euch noch die Offshore-Plattform? Ich werde mal diese Folge wieder einfach durchziehen. Bis mein Wecker klingelt. Der klingelt doch eh bald. Alles fertig? Genau. Und macht dann da wieder zwei Parts draus, sehr wahrscheinlich. Hier ist das Kolosseum fertig. Die Unterhaltungsindustrie bahnt sich ihren Weg. und eine weitere Kathedrale und dann die Möglichkeit für Wealth. Schau an, eine Bank. Das ist auch die Bankfeld. Oh nee, die, das war ja nur der Marktplatz. Kommt jetzt die Bank. Einige Male Civil Disorder. Hier ist zumindest mal ein Courthouse fertig in Hastings. Das ist auch gleich nicht schlecht. Ah, jetzt muss auch das Aquädukt gebaut werden. Und eine Bibliothek kann die Stadt endlich weiter wachsen. Also nicht kulturell, meine ich. wir erstmal die ganzen probleme hier beseitigen es waren ja nicht wenige aber ich habe auch total den überblick verloren wo wo es probleme gab habe ich hastings etwa zweimal hastings und new hastings ja ja klar Das kann da erst wieder in den, in den neuen Städten oder in den alten Städten. Kann das mit dem. Und hier ist die Fabrik gleich fertig, ja. Kann das mit den Unruhen erst wieder passieren, wenn die so groß geworden sind, äh, dass es da so viel Bevölkerung gibt, dass es wieder Ärger geben kann. Da scheint mir alles in Ordnung zu sein. Ja. Der Stadt wächst auch extrem schlecht. Gibt gibt's hier eigentlich? Solar Plant bauen. Ab nach Stendal. Hier muss ich auf jeden Fall noch Städte bauen. Ein oder zwei. Damit der da nicht mehr notwendig ist. Ah, noch kann Leipzig nicht wachsen das kriegen wir schon hin New Königsberg wächst wieder Du dich noch um einen Siedler? Schauen können wir überhaupt noch gebrauchen? Jo, dort. Wollen wir mal die unangenehmen Arbeiten angehen. Okay, hier schnappe ich dem ein bisschen was weg, aber ich glaube, das tut auch Not. Huch, jetzt bin ich verrutscht. Genau, hier ist es. Da kann ich leider keine Stadt bauen. Also tue ich es dort. Jawohl. Ich könnte ja im Grunde jetzt alle äh, Siedler oder Arbeiter wieder automatisieren. Allerdings wäre es dann schon so, dass das Ganze ja, ein wenig öde wird, glaube ich. Weil das Einzige, was man dann beobachten kann, ist das Rumjuckeln äh, der Siedler, wie sie einfach zonnen, ja, wie man hier sieht, wie sie von Pollution zu Pollution wandern. Der Arbeiter, nicht der Siedler. Ja, ich sag immer Siedler, weil, weil ja im äh, Civilization 1 und 2, glaube ich, Siedler und Arbeiter ein und dasselbe waren. Ja. Gut. Das soll es gewesen sein für dieses Let's Play. Vielleicht mache ich daraus zwei Folgen, wenn es über eine Stunde war. Und das war es bestimmt, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.